Worum geht es konservativen Menschen eigentlich? Was heißt eigentlich konservativ? Definiert wird konservativ ja meistens als einfach Sachen konservieren wollen, also den Status quo, äh, am liebsten keine Veränderung wollen. Oder wenn Veränderung, dann eher langsam, mit viel Zeit und sich eben sozusagen wie bei einem langsamen Strom an neue Dinge anpassen. Letztendlich steht aber natürlich in unserer politischen Realität. Konservativ meist für alt oder von früher oder strukturell, hierarchisch. geht viel um auch Machterhalt, Machtstrukturen möglichst so belassen, wie sie sind oder erhalten. Meistens äh, sind ja sehr konservative oder sehr auch reaktionäre Menschen sehr defensiv und verteidigen ja ihre Sicht eher mit Werten und sagen, nein, es geht nicht darum, jetzt keine Veränderung zu wollen oder es geht nicht darum, vielleicht Machtstrukturen abzubauen oder Macht abzugeben. Nein, nein, es geht eigentlich um Werte, die wir halt haben, aber das ist eben mal unsere Weltsicht und unsere Meinung oder vielleicht haben sie auch eine bestimmte Religion, die da Dinge vorgibt. Letztendlich aber, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, in den meisten bei den meisten Themen oder in den meisten Fällen, wo sich jetzt bei uns heutzutage äh, konservative äh, Strömungen vielleicht noch eher wehren oder schwer tun oder es langsam angehen wollen, sind es eigentlich Sachen, die ja, eigentlich niemandem was tun, wenn man diese Veränderung zulässt. Zum Beispiel äh, gleiche Chancen für alle, Gleichberechtigung äh, der Geschlechter zum Beispiel oder auch überhaupt die Geschlechterfrage, ne? also dass Leute äh, ein Kreuz setzen können bei äh, keinem Geschlecht sozusagen, solche Dinge oder auch äh, Homosexualität und die... Äh, staatlichen und gesellschaftlichen Rechte derer, also Homo-Ehe und so weiter und so fort. All diese Dinge tun eigentlich niemandem was, wenn man sie einführt oder diese Veränderung zulässt. Die Ängste, die dann meist äh, irgendwie argumentiert werden, sind wirklich ziemlich diffus und unklar eigentlich. Also wenn man jetzt sagt eben, ja, was ist, wenn Kinder dann so früh beeinflusst werden und, ähm, also... Kinder werden von so vielen beeinflusst und gerade von Dingen wie Werbung ja so bombardiert, dass äh, solche gesellschaftlichen Hintergrundveränderung, da würde ich sagen, Kinder dann noch mit am wenigsten beeinflussen, sondern wesentlich mehr ihr ganz konkretes, persönliches Umfeld, die Dinge, die sie viel konsumieren, sich viel ansehen, viel anhören und diese Botschaften beeinflussen Kinder eigentlich viel mehr als jetzt. Wie ist, das, wie ist die Gesellschaftsstruktur und wer hat welche Rechte? Bei diesen Dingen, wenn man sich das eben anguckt, dann ist das eigentlich irgendwie so ein... Angstreflex eben vor Veränderung, aber vor allem Angstreflex vor, dass irgendwas in Gefahr gerät oder ich was verliere. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden nimmt, der äh, zum Beispiel klassisch weiß äh, oder ein Mann zum Beispiel auch ist und der ist jetzt konservativ, ähm, dann klar, wenn Chancengleichheit gelten soll oder Ungleichberechtigung und so weiter und so fort, dann äh, besteht sozusagen die Gefahr, dass er letztendlich was abgeben müsste, also eigentlich gar nicht unbedingt er, aber seine weißen männlichen Nachkommen sozusagen, ähm, die hätten dann weniger, etwas weniger Einfluss dafür, dann eben Minderheiten oder Frauen mehr. Eigentlich geht's, ist es letztendlich dann eher ein egoistischer Reflex, ein egoistischer Angstreflex, weil das ist eigentlich nicht wirklich ein Angstreflex für andere, sozusagen. Ne? Also ich mache mir Sorgen um die Homosexuellen oder die Transsexuellen oder ich mache mir Sorgen um unsere Gesellschaft als Ganzes. Nee, also meistens mache ich mir eigentlich Sorgen um mich, um meinen Stand, meinen Status quo. Wenn es dann noch hochkommt, so ungefähr um meine Kinder sozusagen und deren Chancen. Aber das Argument verläuft meist ziemlich im Sand, weil gerade wenn man jetzt sagt, Chancengleichheit, Gleichberechtigung. Das bringt ja gerade Kindern was für die Zukunft, dass sie es dann äh, leichter oder fairer haben und so weiter. Also von daher ist es doch eigentlich, finde ich, bin ich dann zum Schluss gekommen, ist, äh, heißt konservativ sein eigentlich auch ein gutes Stück, also in unserer heutigen politischen Realität, gutes Stück egoistisch sein und eben Strukturerhalt, Machterhalt, Vorteilserhalt und weniger... Ja, wir wollen halt, dass es sich nicht so schnell verändert und so. Wir wollen nicht, dass so schnell alles in Zwang gerät, sondern eigentlich geht es mehr ums Ich und äh, eigentlich ums Ego und den eigenen Vorteil. Was denkt ihr denn dazu? Was sind eure Gedanken? Ähm, was habt ihr dafür Assoziationen oder ähm, was für Argumente habt ihr immer von Leuten gehört, die dann vielleicht nicht unbedingt logisch aufgehen? Ja, würde mich mal interessieren. Und dann kommt bald vielleicht auch mal wieder was Richtiges.